In Köln ist mein Kollege Michael Heusen. Was sind denn die Gründe für den erneuten Gang jetzt zum Insolvenzgericht? Es ist wohl einfach eine Krise zu viel jetzt. Erst die Pandemie, der Lockdown, dass die Häuser teilweise nicht geöffnet werden konnten. Jetzt kommt noch dazu die Inflation, die gestiegenen Energiekosten. Und man merkt wohl auch immer noch eine Kaufzurückhaltung bei den Kunden, so schreibt es jedenfalls der Galeria-Chef. Es ist einfach nicht mehr das Geld da, was man eigentlich bräuchte, um diese Geschäfte tatsächlich zukunftsfähig weiterzuführen. Nun will sich das Unternehmen also in einem Schutzschirmverfahren sanieren. Was bedeutet das genau? Der Schutzschirm heißt, dass die Geschäfte erst einmal weiterlaufen. Aber der Plan ist, und da ist er auch sehr eindeutig, der Galeriechef, es sollen ein Drittel der Standorte, das wären also rund 40 Standorte, sollen komplett geschlossen werden. Im Moment hat Galeria 17.000 Mitarbeiter. Wenn ein Drittel der Standorte wegfällt, dann kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass ein Drittel der Mitarbeiter gekündigt werden muss. Und er spricht auch eindeutig davon, betriebsbedingte Kündigungen seien nicht ausgeschlossen. Galeria hat ja schon 680 Millionen Euro Steuergeld bekommen. Nun heißt es, der Konzern habe bis vor kurzem noch über weitere staatliche Finanzhilfen verhandelt. Warum ist daraus nichts geworden? Das Geld, was er bekommen hätte, das hätte er nie zurückzahlen können, das sagt der galeria selber. Also insofern hätte eine weitere Finanzspritze überhaupt nichts gebracht in der jetzigen Situation. Die einzige Chance ist tatsächlich, so sagt er, eine Sanierung und diese Sanierung bedeutet Schließungen, die bedeuten Entlassungen. Und das wäre der Schritt, um Galeria zukunftsfähig zu machen. Weiß man denn etwas darüber, zu wann die Schließungen und Entlassungen folgen sollen? Auch da habe ich gerade noch mit äh, Leuten gesprochen aus der Karstadt-Galeria-Führung. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Es gibt auch keine Liste, wird gesagt, welche Kaufhäuser als erstes dran wären. Es gibt immer wieder Listen, die kursieren von Standorten, die angeblich nicht so renditeträchtig sind. Diese Listen sind aber schon ein paar Jahre alt. Es gibt keine frischen Zahlen, weil sich ja durch Pandemie, durch Lockdown und so weiter einiges geändert hat. Also im Moment muss man sich wahrscheinlich in jedem Standort Sorgen machen. Hier in Köln beispielsweise haben wir zwei große Standorte in der Innenstadt. Ob die beide bleiben, fragen sich viele. Aber auch kleinere Städte, mittelgroße Städte, wo ganz die Galeria Kaufhof sozusagen der Ankermieter in der Innenstadt ist. Die machen sich jetzt Sorgen, denn wenn dieser Ankermieter verschwindet, dann könnte in vielen Innenstädten Deutschlands das Licht ausgehen. Danke, Michael Heusen in Köln.